Euro oder was auch immer, wo ich einfach der Schlüssel mal festgelegt wurde dann noch mal rausbezahlt. Und früher war immer der Budget, aus auch dabei, nicht nur so wie da hinten angeführt, Auszahlungen an diverse Vereine oder was, wo die Vereine angeführt waren, wie für Jugendgruppen, wo es die Grundförderungen ist, etc. Kann man das zukünftig auch beim Budget, aus dabei annehmen? Ich werde es prüfen. Gut, weitere Fragen? Ja, noch eine Posten. Und zwar, unter der Drehung. Wir haben Unterposten, der heißt, Zuwendungen. Ja, zuwenden, der in Klammer-Zuschuss-Fahrkarten. Wie soll ich das? Ja, das ist eine Förderung. Ja, das, das ist im Zuge, dass wir die Monika-Fischmutter damals noch in seinem Kursen, diese Mobilitätsförderung, das ist im Zuge vom Klimabündnis und der Dreh war immer in Antrag. War zusammen, ist das war zusammen, ja. ja. also ist damals schon immer, wir haben zuerst das dieses gehabt, wie dann der Teil dazukommt, das ja in den eigenen Abend hineingeht, weil auch die Monika immer die Erweiterung Das heißt, das heißt ist die Kleiderin der Klimabündnis? Ja, es und das ist da, die Förderung in ja, wir haben ja die für extra jetzt Klima, also die so, bitte ja, aber es geht durch den Feiern. Ja, können wir uns genau anschauen. Danke für den Hinweis. Mhm. Weitere Fragen bitte. Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Repräsentationskosten, bitte. bitte. Entschuldige, was? Zu den ja. Repräsentationskosten. Okay. Okay. Sind die Inhalte von eurer Fraktion besprochen worden, diese Punkte? Die, die, die neuerliche Erhöhung? Was, was wir brauchen? Jetzt so, geht es hier vor. Das war's, das hat bitte, stell Wie es sein kann, dass eure Fraktion ja. derartige massive Erhöhungen innerhalb von zwei Jahren ohne irgendetwas zu tun mitträgt. Ihr seid von 3.000 auf 13.000 aufgekrauscht vom Weg hinterher. Mit, mit was für einer Begründung? Die Ergebnisse sprechen, sprechen für sich. Ich habe es ja angeschaut, dass wir die Kommunalsteuer in unserer Gemeinde von 1,1 Millionen auf 1,5 Millionen nach Schule gehen, das ist wenn, dann bleibt vom beim Thema, das hat mit dem ÖPNV überhaupt nichts zu tun. Das damit hat es sehr viel zu tun. Was denn? Was es Gut, nimmst du das Ist eine Belohnung für dich, weil du so super wirtschaftest? Das gehört mir nicht. Nein, nein. Doch, bitte. Wie meine Frage an die Frau ja, den ersten Vizebürgermeister. Und zwar habt ihr auch die Möglichkeit, bzw. irgendwer anderer aus dem Gemeinderat oder eurer Fraktion, auf dieses Repräsentationskonto zuzugreifen, in Bezug auf Einladungen zu getränken, Geschenkskörbe und so weiter. War das eine Frage jetzt? Das, das, das, ja. das war eine Frage. Eine Frage zu einem Sinn. Ich greife nicht zu dieses Repräsentationskonto. Das heißt, du zahlst deine Körbe selbst und du zahlst auch die Einladung in den Gasthäusern selbst, wenn du in Vertretung des Bürgermeisters bist. Großes für Einladungen in Großthäusern gibt es noch mehr. Ich sage, nachdem ich in den Gasthäusern verkehre, das wird das Thema sein. Also, Aber es geht, die im Sommer mitgenommenen geht, die das gar nichts an. Um. Das ist ganz <lacht> einfach. Da wird ACK nachgefragt. abgefahren. Also, die Bitte. Der Steuerzahler hat das Das ist ja alles, das ist alles gewesen. Das ist beim Lounge-Trainer, wir sagen mal, die Ergebnisse sprechen für sich, dass gut gewirtschaftet wird in der Gemeinde, die Boden. Ja, genau. Dass wir die Kommunalsteuer um über 400.000 Euro erhöht haben in der Gemeinde. So wurde das jetzt gefragt. Wir haben die schon gebaut, wir bauen das Decken. Wir haben eine Metall gehört, das ist das der letzte Mal werden was mit der passiert. Weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Bei den Verantwortungen nutzen die Fragen eh nichts. Ja. Gibt es weitere Fragen zum Vorschlag? Keine. Gut, dann stelle ich so mit Antrag der Gemeinderat, möchte den Vorschlag der marke mediter das Haushaltsjahr 2014 in der beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte der Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? ÖVP, FPÖ und Grüne. Danke, so ist der Antrag angenommen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dann ist auch Punkt 4, Marktgemeinde Leboch, mittelfristige Finanzplanung. Wir haben es schon kurz vorgesprochen. Gibt es da auch von einer Seite noch etwas dazu zu sagen? Ich die gleiche, gleiche Frage wie vorher, warum finden große Themen wie Hochwasserschutz und so weiter keine? Das habe ich schon schon, schon. vorher. Ja. Gut, stöße so mit dem Antrag der Gemeinderat möge den mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan der Marktgemeinde Lipphoff für den Zeitraum 2014 bis 2018 in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Einverstanden ist, ein Zeichen der Zustimmung bitte. Danke, Gegenstimmung? Tagesordnungspunkt 5, Marktgemeinde mit Boch, Kassenkredit 2014. Äh, da darf ich jetzt den äh, Ausgleich erbieten. Ja, das wird kurz erläutert. Die <lacht> Gemeinde ist das Wiese von äh, äh, Direkte in der kerb die zu überprüfen wir in diesem Zweck eingeladen, dass sie ein Angebot mit Südschluss des Kassenbedingens geben sollen. Das ist 1 Mio. 6. Und Kassengebiet ist äh, also vom 1. bis zum 31. Da sieht man dann äh, die Angebote, also ein Angebot auf dem 300 euro Im Prinzip hat die Reihe ein Angebot. Ich habe hier einen Aufschlag von, von 1,250. Gemessen ist das immer noch mit den 300 Euro vom 2.12., da war 0,236. Das würde dann mit dem Klammer gesehenen äh, Prozentsatz der Zinsen ergeben, 1,86. Äh, dann hat die Volksbank ein Angebot gelegt die Tabak, das das beste gelegt, so wie es immer macht. Äh, die Volksbank selbst ist die Hausbank zurzeit. die wurde dann hereingerufen, weil das erste Angebot der drei monats vorher mit 1,375 an dritter Stelle zu hoch war, sie hat dann ein Angebot gelegt mit 1,2 Aufschlag, ergibt nach Verhandlungen im momentanen Zinssatz von 1,43,6. Es wird dann auch den Fixzinssatz äh, gesenkt, die Fortschrank von 1,75 auf 1,625 äh, und den, äh, im H-Bereich gibt es eine Zinsatzung von 5,37 Wenn man das Gesamtpaket anschaut, kann man im Endeffekt sagen, was so wichtig ist. Das wurde auch hinsichtlich der Kosten, die nicht zu sind, die Kontoführung und so weiter, ein Pauschalpaket im Prinzip angefordert, damit man das die ja festgestellt, dass diese Spesen sind, sind ja nicht wenig. Und da ist garantiert worden, dass die Kontotierungspesen zwischen 160 und 260 Euro im Quartal liegen werden. Zum Beispiel in der Vergangenheit gehabt, dass da Reicher und dass man in diesem Bereich sie ansiedelt. Äh, äh, Im Sinne der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zwecksmäßigkeit erscheint da hier das Angebot der Volksbank Kibo im Bereich des drei monats euro das vernünftigste bzw. Äh, das Fixzinsangebot im Kahnbereich, oder so ich festhinter, kommt äh, im Endeffekt, dass das, was in der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit äh, das sinnvollste Angebot ist. Zwar deswegen auch, wenn man das äh, sparsamste, das wirtschaftlichste Angebot ist das niedrigste. Äh, man muss natürlich rechnen, wenn man da umsteigt, jetzt zu einer neuen Bank, das ist alles mit Kosten. Aufwand verbunden, man kann nicht alle die Bank wechseln, erscheint da mir das mit Nachverhandlungen annehmbar, der 1,2% Aufschlag, beziehungsweise im Fixbereich, war ich so ein der ersten das wäre im Großen und Ganzen dazu zu sagen, zahlt sich nicht mehr darum. Ja. Gut, Dankeschön. Ja, Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Ich stelle daher den Antrag der Gemeinde nach die Vergabe des Kassenkredits mit dem Kastenkredit von dem 1,206-100 für den Zeitraum von 1.4.2014 bis 31.4.2015 an die Volksgruppe 8 gemäß der vorliegenden Vergabevorschlags beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte überzeichnen Sie Zustimmung. Gegenstimmen? Ich Gut, der Antrag ist angenommen worden. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 6. Umkauf durch die Marke in Da darf ich jetzt unseren Baumsleiter bitten, dass du bitte so nett bist und äh, die Situation erläutert, wie wir das Ganze jetzt ankaufen sollen. Wir haben den auch von Lusenbach seit Jahren, oder Jahrzehnten schon, mit dem Grundwerk, wie man Grinschke seinerzeit verhandelt, das heißt Grinschke senior der ist zwischenzeitlich Und seine Erwin, die Tochter, hat jetzt das Grundstück, kann man sagen, jetzt vor ungefähr einem Jahr Tochtergemeinde angeboten im Kauf, zwar mit 20 Euro auf Quadratmeter. Für uns gesehen wird das Grundstück ist relativ wichtig oder sogar also sehr wichtig, weil so mit dem Grundstück der Erschließung des Gesamten. Rücklandes oder Hinterlands quasi von der Hitzenburger Straße dann ähm, äh, erschließen würdest oder erschließt. Es sind auch von Bebauungsplan entsprechende Ausweisungen gegeben, dass man dort eine Straßenaufschließung macht. Das heißt, diese Straßenaufschließung würde dann entlang von Losenbach parallel, also flussabwärts, führen über das Grundstück 1985 und schließt dann in weiterer Folge über die Grundstücke wie Kelsen, äh, dann von der, das die Vater, um an und Vorgassen. Das heißt, du würdest das ganze Gebiet Losenbach bis Liebhochdach eine Querachse schaffen, wo man dann sozusagen dann seit dem Vorgassen reinkommt Richtung und dann quer über das Feld bis zum Losenbach und dann ab wieder links der Straßen anbiegen. Wichtig wäre es für uns aus dem Grund, äh, auf alle Fälle auch, weil die Losengasse und das anschaut, hat relativ eine relativ schlechte Erschließung, das heißt, das ist auf ein Sackgassen. Also, ja, du kommst dort quasi gegenüber der Schule rein. Das ist relativ eng oder relativ unübersichtlich. Und wenn jetzt möglicherweise auch zukünftig in Richtung Norden anfasst, würde die Achse auf alle Fälle unbedingt notwendig sein. Und das ist auch eine weitere Geschichte. In den Bebauungsplan aufgenommen, dass auch zukünftig angedacht werden könnte über den Losenbach. So die Fassaden aus dem irgenden Stich auf der Höhe von den Kälsen durchaus wieder zur Hitzendorfer Straße. Also da wird man das ganze Problem, was wir, in die Woche, das wir im Liebhoch generell immer bis jetzt gehabt haben, mit den Ringstraßen, das im Wesentlichen wir unterbinden. Dadurch mit dieser Schließen sozusagen mehr oder weniger das gesamte, nicht nur das Inkerland, sondern auch die bestehenden Wege bis zur Hitzendorfer Straße. Man was so für Kramatverstoß und Hitze, da er nicht mehr, als er nicht mehr schaffen würde oder schaffen kann. Das Angebot ja mit, von dem 20 Euro. Wenn ich mir selber zurückkomme, wir haben damals, die Gernosen jetzt wissen, der Bürgermeister Pittmitter hat seinerzeit in einem ich glaube schon einmal für das ganze Grundschickel, in der Größenordnung um die 500 Schilling angeboten. Und mit dem sehen wir war nie ein Gespräch zu finden. Das heißt, er hat das immer verworfen und jetzt durch die Erben ist jetzt endlich einmal die Möglichkeit, dass man sagt, dass da unbedingt zugegriffen werden sollte. Das heißt, es geht ja nicht los nach dem Kanzler von Teuer, was da den ganzen Ankauf ausmacht. Danke. Bitte, Wie viele der anderen zitierten Grundstücke können wir den Plan bitte sehen, und wie viele davon sind noch nicht abgelöst, die wir noch benötigen würden? Also das ist das Grundstück das wir ja. Meisterbücher. Das war halt zum Kaufen. Das, das ist schon der Gemeinde. Das gehört schon der Gemeinde. Das ist zum Kaufen, Kaufen. das ist schon, schon da. Noch, der Grundstück ist dann schon gegeben. Das, das ist, das ist gegeben. jetzt so das mit Grundstück. Aber es waren ja noch Vaterl Grundstück und die Masse ja Die Mit Kälzen und dann, und dann das ist Vater. das noch. Also, also die die und so, oder? Ja, es ist ja dort, wenn dann äh, Vater oder mit aufschließen aufschließen will, dann kann man dort mit der erstmaligen Aufschließen kann man aufgrund der für die Legerschließung vorschreiben. Das heißt, wir brauchen diese Grundschutzflecken in weiterer Folge nicht kaufen. Das Grundstück ist sozusagen eigenständig und haben wir durchaus also keinen Durchstieg. Und wenn einer das kaufen will, also das ist das 1350-Achtsgewehr zum Beispiel der Nachbar. unbedingt einfach muss einfach ist, weg, das kann 71. Wenn der das dazu kauft, kann ich den die Abdeckung nicht vorschreiben, weil der hat mir ein Bestandsobjekt. Das heißt, da ist für uns der Weg, dass ich da eine Achse durchaus geschaffen kann. Ich werde aber vermauert. Ja. Gibt es noch weitere Antworten? Das Grundstück als eigenständiges, freies Grundstück zu bebauen, ist eigentlich fast nicht möglich. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ist das, ist das dass da das so nah am Bach liegt? Ist das ein Problem? Also was ist das jetzt gewidmet und würde das Bestand haben, wenn wir diese Vision das? vom Flächenwidmungsplan haben? Es ist als ja. Bauland ausgewiesen, aber nur es ist eine Feierbührzone von 10 Metern. Das heißt, das bleibt dann, dann ungefähr 10 Meter übrig und die 10 Meter sind dann schwer bekaubar. <lacht> sind die 20 Euro auf der einen Seite relativ hoch. Aber wenn ich betrachte, dass der Nachbar das dazu kauft, ist es zu dem wieder günstig. Weil der hat ein hochwertiges Bauland dazu, was sonst für den eigentlich eine Wertigkeit hätte von, wenn du sagst, was weiß ich, bei mir 70 Euro in der Größenordnung. Das heißt in, der Lage, Lage. Ne? Ja. in Hinblick, für mich ist das jetzt ein tolles Beispiel, muss ich sagen, zur Sitzung von voriger Woche, vom Angebot und Nachfrage. Und man kann man immer überhaupt nicht nachvollziehen, dass also wir bereit sind, da wegen Gemeindeinteressen einfach 20 Euro zu zahlen im Vergleich zu dem Preis, den wir vorige Woche den Bauern angekommen haben. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Wie breit ist das Grundstück? Also kann man da Parkplätze auf der Seite auch richtig Ja, also in der Gemeindenutzung, ja, ist sogar schon heute damals, schon mal so ein Konzept gemacht, Megerschließung und Parkplätze, müssen wir aber in der Freiheit bezahlen Zone dann mit Da Aber es wird sicherlich Möglichkeiten geben, aber das kannst es nicht sein. sagt, Morgen Plätze wie schaut es aus mit der Preisgestaltung dem 20